Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Fragetyp Drag and Drop auf Text in Moodle Test erstellen können. Wir befinden uns hier bereits schon im Test und im Testinhalt bearbeiten und fügen hier eine neue Frage hinzu. Drag and Drop auf Text. Hier kommen wir in die Einstellung der Frage, wo Sie zunächst einen Fragetitel vergeben, der dient in der Regel für Sie als Orientierung, damit Sie die Frage immer schnell wiederfinden können. Und hier wäre auch schon der Fragetext. Ich habe da schon etwas vorbereitet und kopiere hier gerade einen Text hinein. Sie sehen schon, dass beispielsweise hier in zwei eckigen Klammern jeweils schon 1, 2, 3, 4 Lücken mit eingestellt sind. Diese Lücken sind dann gleich hier unten zu finden bei der Auswahl, wo Sie dann natürlich auch die richtige Lösung pro Lücke angeben. Und eins haben wir noch. So, da haben wir also vier Lücken. Und unsere vier Antwortmöglichkeiten. Sie könnten natürlich auch noch weitere mit erstellen. Dann speichern wir unsere Eingaben und schauen uns diese Frage einmal kurz an. Da haben wir also unseren Text und könnten hier per Drag and Drop, also mit gedrückter Maustaste, die Eingaben hineinziehen. Hier vielleicht auch noch der Hinweis, dass Sie Ihren Studierenden bitte mitteilen, dass Sie möglichst kein Tablet bzw. Gerät mit Touchscreen benutzen, da unter Umständen dieser Fragetyp dabei nicht funktionieren wird. Bitte weichen Sie also immer auf einen Laptop oder PC aus. Das war der Fragetyp Drag -and Drop auf Text. wie Freude beim eigenständigen Probieren.